Ja, hallo allerseits. Die offizielle Begrüßung macht gar nicht mal ich, sondern Hallo David und ein herzliches Willkommen dem verehrten Publikum beim DigiTalk, technische Innovationen für Online-Workshops. Ich hoffe, dass wir alle 90 interessante Minuten haben werden. Viel Spaß. Ja, das war ein, ein KI-produziertes äh, Video. Und ja, möglicherweise nächstes Jahr oder übernächstes Jahr brauche ich dann gar nicht mehr kommen, sondern da ist dann mein, mein, mein Gesicht und meine, meine Stimme und alles, was ich sagen will, wird dann von der KI gesagt. Aber so weit sind wir noch nicht. Super. Wir freuen uns natürlich trotzdem, wenn du da bist, David. Und äh, vielleicht noch einmal ganz offiziell äh, darf ich jetzt auch begrüßen und herzlich willkommen sagen, auch von unserer Seite zum DigiTalk Technische Innovationen für Online-Workshops mit David Rödler und äh, wieder gefördert vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Wir von Conedo, Karin Kulmer und Gunther Schüssler sind heute für Moderation und Support zuständig. Das heißt, wenn Sie im Laufe der nächsten 90 Minuten was brauchen, eine Frage haben, eine Anmerkung, schreiben Sie am besten in den Chat. Wir sind dann für Ihre Anliegen da. Der DigiTalk wird auch aufgezeichnet und im Nachgang auch zur Verfügung gestellt. Und auch die Inhalte von David Röthler stellen wir Ihnen im Nachgang dann zur Verfügung per Chat beziehungsweise dann auch im Nachbericht. Worum geht es heute? Das Thema, dem wir uns jetzt die nächsten 90 Minuten widmen werden, ist die Frage, was gehört 2023 zum aktuellen Stand der Technik für Live-Online-Meetings, für Webinare und Ähnliches? Das ist sozusagen unsere Leitfrage für heute und wir haben das in drei Schwerpunkte gegliedert, die wir uns nacheinander anschauen. Und zwar geht es da zuerst einmal um aktuelle Hardware, dann um innovative Software und um einen kleinen Blick in die Zukunft. Also was erwartet uns da Themen wie zum Beispiel KI, 3D, VR oder AR? Und David wird heute sehr, sehr viel live herzeigen, live demonstrieren und dann immer auch auf ein paar Anwendungsfälle eingehen, wie man das jetzt nutzen kann, die Technologien. Was wir vielleicht dazu sagen müssen, ist der Schwerpunkt heute ist wirklich auf der Technik. Also das ist technisch möglich, das heißt, äh, in einer Weiterbildungsveranstaltung ist die Technik natürlich immer eingebettet in Didaktik, in Methodik, in die entsprechende Planung. Das ist heute ein bisschen anders, wenn wir heute wirklich eben den Fokus darauf haben, die Technik vorzuzeigen. In den meisten Fällen, äh, wenn Sie das zum Beispiel dann einsetzen, wird es eben so sein, dass Sie nicht so viel Technik verwenden wie wir heute. Aber wir möchten eben heute zeigen, was möglich ist. Das heißt auch, dass wir vielleicht nicht auf alle Technologien ganz im Detail Schritt für Schritt jetzt eingehen können und alles ganz genau erklären können. Aber was wir machen, wir stellen weiterführende Links zur Verfügung, Anleitungen, äh, sodass, wenn Sie dann irgendwie zum Beispiel eine Frage haben oder sich etwas genauer anschauen möchten, Sie das im Nachgang dann weiter äh, verfolgen können. Ja, und eine Info noch, der DigiTalk geht heute bis 18 Uhr. Wer danach noch Zeit und Lust hat, ist herzlich eingeladen zum offenen Austausch. Wir haben zwei innovative Online-Räume, die man dann im Anschluss noch ausprobieren kann. Soweit einmal das Wichtigste zum Organisatorischen. Ich stoppe an dieser Stelle einmal die Freigabe und frage in die Runde. Gibt es noch etwas Wichtiges? Eine Frage, die wir vielleicht klären sollen, bevor David sozusagen beginnt mit dem Thema Hardware. Wenn das nicht so ist, übergebe ich gleich direkt an David und freue mich. Wunderbar. <lacht> gut, ja, vielleicht äh, zwei, drei Worte noch zu mir. Ich bin Unilehrbeauftragter, Erwachsenenbildner und, und sonst selbstständig und äh, lebe in Salzburg. Aber das spielt ja so gut wie keine Rolle mehr, wo man sich dann tatsächlich befindet. Ja, ich würde jetzt gerne ein, ein bisschen zeigen, mein, mein Setting. Das, das mag jetzt übertrieben wirken. Also, das sind wirklich jetzt hier zwei, zwei Computer nebeneinander. Eins ist ein, ein bisschen einfacher und, und das andere auf, der, also auf, dem, auf dem, grünen Sessel, da, da sitze ich jetzt, äh, hat, hat nochmal, hat nochmal ein bisschen mehr Ausstattung. Man braucht jetzt nicht unbedingt äh, ja, alles, aber, aber ich glaube, wenn man wenn man ein, ein bisschen von, von der Hardware sich anschaut und, und überlegt, zum Beispiel das Mikrofon zu verbessern oder die Kamera zu verbessern, dann, dann ergeben sich einfach viele viele Möglichkeiten, Online-Veranstaltungen, Webinare, Online-Seminare ja, einfach ein, ein bisschen besser äh, zu machen. Das einfache oder relativ einfache Setting würde, würde so aussehen, da gibt es einen, ganz wichtig, einen großen Monitor, also der, der kleine Laptop-Monitor, der ist mir in der, in der Regel zu klein und zu wenig. Auch, auch will ich immer gerne die, die Gruppe auf dem großen Monitor sehen und die Bildschirmfreigabe dann zum Beispiel auf dem, auf dem kleinen Monitor haben. Das heißt, ich möchte die, die Gruppe nicht aus den aus den Augen äh, verlieren. Dann hat der große Monitor den Vorteil, dass dort oben die die Kamera mehr auf Augenhöhe angebracht sein kann und ich also nicht auf das Publikum herabblicke, wenn ich also die die nur niedrig angebracht, angebrachte äh, Notebook äh, Kamera äh, mich ansieht. Dann das Mikrofon ist wichtig, dass es irgendwie relativ nah an, an mich, an mich rankommt. Äh, deshalb auch auf dem, auf dem, auf dem Mikrofonarm. Und Ton ist sowieso immer das, das Wichtigste, weil ich kann ja mal kurz hören lassen, wie das klingt mit einem schlechten. Dann, dann klinge ich so. Und, und wenn es dann irgendwie eine ganze Stunde oder wie auch immer, so zu hören ist, dann, ich glaube, das ist nicht wirklich äh, angenehm. Das habe ich gerne ein, ein gutes Mikrofon, was auch bewirkt, dass ich dann leise sprechen kann. Und das ist weniger anstrengend. Das macht irgendwie ein bisschen eine ruhigere Atmosphäre und ist daher, glaube ich, für alle, für alle angenehmer. Ja, zum zum Ton natürlich. Man kann auch man kann auch einfach mal anfangen mit irgendwie günstigem Headset äh, für für 20 bis bis 40 Euro über über USB angeschlossen. Was man hier aber gesehen hat auf dem auf dem Bild war so ein ein Rode Pod Mic kostet ungefähr 100 Euro war dann auf diesem Mikrofonarm äh, für 20 Euro der der Monitor also zusätzlich zum zum Notebook Computer also ab 100 Euro, aber besser ist natürlich dann schon vielleicht 300 Euro dafür auszugeben. Und dann hat man mal eine, glaube ich, halbwegs gute Ausstattung. Vielleicht vielleicht noch gutes Licht von vorne. Da gibt es auch also ganz, ganz viel verschiedene Möglichkeiten. Kann ich auch dann noch zeigen, aber ich zeige dann, wenn ich mein, mein gutes Licht zeige, dann werde ich drauf noch eingehen. Gut, Gibt es vielleicht soweit schon erste Fragen oder Anmerkungen? Darin? Ich denke mal, dass soweit alles klar sein sollte. Ja. Genau, also es kommt doch jetzt noch eine Frage im Chat mhm. und zwar, äh, ob diese Art von Mikro mhm. auch äh, eine aktive Unterdrückung der Umgebungsgeräusche haben. Mhm. Ja, ja. Ja, also das ist äh, eigentlich nicht im Mikro eingebaut, sondern in, in Zoom eingebaut. Und, und das ist tatsächlich unglaublich, wie, wie gut das funktioniert. Fahre ich schaue mich gerade um, ob ich irgendwie Papier sehe, dass ich äh, zerknittern könnte. Ähm, ich hole ich hol was. Ja, vielleicht inzwischen äh, da auch im Chat die Frage kam nach Webcam-Empfehlungen. Das haben wir als nächsten Punkt auf unserer Liste. Und David hat da auch ein paar Webcams vorbereitet, die er uns zeigen wird. Genau. Ich hätte auch noch eine Frage. Einmal, einmal ganz kurz zur Filterung der, der Geräusche. Ja, jetzt glaube ich, oder man hört dauerhaft, ist das richtig? Jetzt schalte ich den Filter ein, der normalerweise eingeschaltet ist. Ich glaube, man hört kurz und dann ist es weg, oder? Genau, man hört jetzt das Rascheln nicht mehr. Ja, das ist, das ist wirklich erstaunlich. Da kann die, die Bohrmaschine in der Nachbarwohnung sein oder der Hund bellen oder ich kann auf der Straße sitzen in einem Café. Das ist übrigens übrigens tatsächlich künstliche Intelligenz, die erkennt äh, menschliche Stimme und, oder unterscheidet menschliche Stimme von äh, ja, Straßenlärm. Peter. In dem, in der, ich grüße euch in der Einleitungsfolie war so ein beleuchteter Bilderrahmen, nicht in deiner, sondern in der grundsätzlichen Einleitungsfolie. Ist dir das bekannt, was das ist für die Ausleuchtung? Ähm, in, ich glaube, in der Folie, die ich hatte, genau, war eine ja. indirekte Hintergrundbeleuchtung. Genau. Und das ist in das dem Fall in dem Möbel verbaut. Das ist so etwas Ähnliches, Aha. aber wie ein Ringlicht, wie es auch David verwendet. Also es geht da darum, dass eine indirekte Beleuchtung von hinten sozusagen kommt. Also das leuchtet auch die Wand an, was ganz gut ist. Und ja. so, okay. So sieht das aus. Weil das Ringlicht, das ich auf dem Monitor stecke, da bin ich nicht wirklich happy darüber. Also aktuell habe ich jetzt dieses Licht vor mir. Das ist gut, ja, was du da hast. Ja. Das, das ist nicht ganz billig, aber man kann es sehr gut, das sehr ist gut einstellen. Ja. Okay, danke. Das heißt Elgato Keylight. Genau, und Gunther hat den entsprechenden Link schon in den Chat gepostet. Es kamen auch noch ein paar Fragen zu deiner App. Aber ich glaube, David, die wirst du heute ja ohnehin auch noch vorstellen. Genau, das Programm, mit dem ich jetzt also diese Präsentation okay. aussteuere. Ja, das jetzt hier ist, ist ein, ein, bisschen, ein bisschen mehr jetzt noch. Genau, jetzt habe ich die, die echt, die, die Unterdrückung habe ich jetzt völlig, nein, jetzt habe ich es wieder eingestellt, jetzt ist es der, der beste Ton, weil es ist jetzt hier ruhig. Also das heißt, ich habe, ich habe keine, keine Geräuschunterdrückung mehr mehr eingestellt. Und David, vielleicht noch eine Zusatzfrage. Die Geräuschunterdrückung hast du jetzt am Mikro eingestellt oder in Zoom? In Zoom. Mhm. In Zoom. Auch vielleicht noch ganz gut zu wissen. Ja? das heißt, also wenn man einstellt, das heißt Originalton für Musiker, Musikerinnen heißt es hier, äh, dann dann gibt es keine Tonverarbeitung oder keine äh, Geräuschunterdrückung. Wenn ich das äh, wenn ich das ausschalte, dann habe ich die die Filterung durch Zoom. Okay, dann gehe ich mal ein auf das auf das ja, bisschen komplexere, <lacht> äh, da, weil, weil da, steht, da steht jetzt doch einiges rum. Also das Mikrofon, das ich jetzt im Einsatz habe, ist, ist äh, Moment, ich kann mich da ein bisschen hinschieben, das ist dieses hier, und das hat XLR-Anschluss, äh, und das heißt, das muss man dann da hinten in das, in das Mischpult reinstecken und, und vom Mischpult geht es dann über USB in den, in den Computer. Das Mischpult hat den Vorteil, dass ich dann mehrere Mikrofone anschließen kann, wenn man also mal zu zweit oder gerade zu dritt vor dem Computer ist. Man kann dann auch mobile Mikrofone anschließen, das zeige ich auch gleich. Und, und was auch sehr praktisch ist, man kann auch noch mal die Tonhöhe oder die, die Lautstärke regeln oder man kann über diese Tasten irgendwelche anderen äh, Töne noch noch mit einspielen, also Pausen, Gong oder irgend sowas. Warum habe ich hier in dem, in dem Setting jetzt äh, drei Monitore? Auf dem, auf dem Monitor läuft nämlich meine, meine Präsentation oder ich steuere äh, mich selbst und, und die, die Präsentation über diesen Monitor. Auf dem Hauptmonitor sehe ich alle Teilnehmenden und äh, auf, dem, auf dem kleinen Monitor vom vom notebook da habe ich jetzt den ablaufplan oder ich hätte dann die, die bildschirm die bildschirmfreigabe und die, die software die ich dann auch noch gleich zeigen werde die hat die hat auch noch mal ganz, ganz interessante vorteile ich kann zum beispiel darüber sehr schnell mein mein smartphone als als weitere kamera einspielen um dann Irgendwas, was auf meinem Computer, äh, auf meinem Schreibtisch, ist auch nochmal zu zeigen. Ja, das ist natürlich irgendwie ein, ein cooles ein cooles Bild. Aber eigentlich könnte ich jetzt hier zeigen, was was hier noch alles steht. Und das nennt sich Stream Deck. Hat das zufällig schon jemand auf dem Schreibtisch stehen? Damit kann ich zum Beispiel mit einem Knopfdruck, also hier habe ich mir draufgelegt, mein Licht Licht weg. Ja, man sieht schon, es ist dunkel mit <lacht> Licht. ist, glaube ich, ein bisschen besser. Oder ich kann das Licht ein bisschen äh, regeln. Oder ich kann mein, mein Mikro sofort ausschalten oder die Kamera sofort ausschalten. Also sehr schnell die, die, wesentlichen, die wesentlichen Funktionen. Und, und alle, die das haben, werden, glaube ich, übereinstimmen, dass das einfach praktisch ist. Das kostet ungefähr 100 Euro. Und man kann Zoom und... Und auch zum Beispiel eben das Licht äh, damit, damit gut, gut bedienen. Ja, So schaut es so schaut's aus. Also da ist das, das Mischpult, da ist der Computer mit dem Ablaufplan, da ist das Publikum. So also jetzt bin ich groß drauf. Und, und hier ist dann die, die Softwaresteuerung. Hier, hier oben ist mein, mein Teddybär übrigens, aber dazu dann später mehr. David, und vielleicht noch eine äh, Frage. Das heißt, du filmst dich jetzt mit dem Smartphone und dieses Video wird dann in die MHM-App mm als Hintergrundbild integriert. Äh, ja, genau, genau. Also die, die Präsentations-App, die ich verwende, ist die MHM-App, mm also MMHMM. Da läuft sie, ich, ich zeige es dann gleich nochmal im Detail. Genau, und ich sehe, dass Gunther jetzt auch einen Link in den Chat gepostet hat, wer sich wirklich die ersten Schritte zum Beispiel mit der mm -hmm app anschauen möchte. Dazu haben wir vor kurzem auch ein Video veröffentlicht. Das haben wir auch in den Chat gepostet. Ja. Also was, was einfach Spaß macht, wenn man, wenn man sich da mal ein bisschen eingearbeitet hat, dann, dann, bin, ich, dann bin ich da ziemlich, ziemlich schnell. Ja, und kann also... Hallo David und ein herzliches Willkommen dem verehrten... Genau, auch wieder zum Anfang zurückspringen. <lacht> Oder eben eben auch dann sofort wieder in, in der Präsentation sein. Super, das heißt, das war jetzt dein Profi-Setting sozusagen, David. Also im Vergleich zum äh, Basic-Setting hast du jetzt ergänzt noch das Mischpult. Und ja, äh, ja, was, das was ist da jetzt noch dazu gekommen? Das Stream Deck ist noch mit dabei. Und ja, und dann, was ich jetzt dann glaube ich auch zeigen kann, sind, sind, ist die Kamera einerseits und mobile Mikrofone, weil, weil das, das ist auch ein, was Neues, also das, das ist ein Qualitätssprung bei, bei mobilen Mikrofonen und, und bei, und bei Kamera. Hallo David und ein Herz. So, weg damit. Hm. Okay, vielleicht zuerst, zuerst äh, mobiles Mikrofon. Also was es schon, was es schon länger gibt, sind, sind diese äh, Rode Wireless Go. Das ist der Empfänger und, und dann gibt es zwei, zwei solche äh, Mikrofone und die, die funktionieren wirklich, wirklich gut, sind aber nicht ganz billig. Ja? Also kostet an die 300 Euro, glaube ich. Und, und erlauben wirklich dann schöne schöne Mobilität und lassen sich dann eben ohne Mischpult über USB an den Computer anschließen und man hat zwei mobile Mikrofone. Aber was erstaunlich ist, es gibt mittlerweile das, das Gleiche in, in einer schönen äh, Verpackung. Und dann ist hier die die Empfangsstation, die kann man anschließen an den, an den Kopfhörer- äh, oder Mikrofoneingang vom, vom Computer. Und, und dann gibt es zwei wirklich ganz, ganz kleine äh, Mikros. Und die, die laufen sofort, wenn man, wenn man sie rausnimmt. Und dann kann ich mir das auch schon anstecken. So, angesteckt. Dann nehme ich den Empfänger, stecke den auch an. Und dann bin ich übers das mobile Mikro zu hören. Mit dem großen Vorteil, dass ich mich jetzt frei bewegen kann. Ja, weil wenn ich, wenn ich von dem von dem großen Mikro äh, zu weit weg bin, dann dann hört man mich nicht mehr. Kostet ungefähr 130 Euro. Die Qualität ist, glaube ich, fast so gut wie vom großen Mikrofon oder ein bisschen schlechter wahrscheinlich. Ganz einen kleinen Unterschied merkt man, aber trotzdem noch Und, deutlich verständlich. Man merkt schon, aber es ist immer noch ganz gut. Und ja, und jetzt kommt die, die Kamera ins Spiel. Ich zeige mal zuerst. Äh, da mache ich mal jetzt kurz mal Freigabe. Das ist die Insta360 Link. Das ist jetzt keine ganz billige Kamera, aber die, die macht wirklich Spaß und, und hat, hat wirklich sehr, sehr gute... kann ich hier draufklicken. Da sieht man, glaube ich, noch mehr davon. Genau, so sieht sie aus. Also wirklich klein. Und, und das Tolle ist, das werde ich jetzt demonstrieren, die, die Beweglichkeit. Also ich kann die jetzt fast 360 Grad quer durchs Zimmer schwenken. Man hat, man hat Positionen, die man, die man voreinstellen kann. Oh, wieder, wieder zurück. Und sie hat Autoverfolgung. Also das heißt, ich kann mich damit jetzt frei... Frei im Raum bewegen und, und die Kamera reagiert einfach wirklich super schnell. Also, ich mache das zwar kaum jetzt bei Online-Veranstaltungen, aber es, aber es wäre gut möglich und vielleicht liegt es ja einigen, dann so äh, auch ganz mobil und, und beweglich zu sein bei, bei Präsentationen. Würde mich interessieren, ob das jemand macht oder gerne jemand äh, sich wünscht, diese, diese Mobilität. Und dann könnte man ja auch analoge äh, Präsentationsmöglichkeiten einsetzen, also zum Beispiel ein, ein Whiteboard, weil wenn ich da hingehe, dann schwenkt die Kamera mit. Und, und nicht nur das, man, man kann dann auch äh, das äh, so einstellen, dass die, dass die Kamera dann automatisch das, das Whiteboard einfängt. Das sind so Marker an den Ecken, das sieht man vielleicht. Und jetzt ist ich hingesprungen. Und jetzt könnte ich da irgendwie was drauf, was drauf schreiben, was ich jetzt aber was ich jetzt aber nicht mache. Genau. Und sofort ist man, wieder, ist man wieder da und zurück. Ja, Danke, David. Es sind inzwischen schon wieder einige Fragen im Chat gekommen. Unter anderem, ob die Kamera einen HDMI-Ausgang hat? Äh, hat die nicht. Es gibt aber äh, von, wie heißt denn die, äh, Opspot. Von Opspot gibt es eine, eine Möglichkeit, USB-Kameras an HDMI-Eingänge anzustecken. Mhm. Ja, das ist eine Besonderheit, das ist ein, ein, ein Adapter USB auf HDMI, dann kann man wirklich USB-Kameras ja, das ist es nicht. Das ist eine andere Webcam, aber dann müsste ich, kann ich raussuchen. Ja, können wir auch sonst gerne im Nachgang für die Aufzeichnung noch dazu liefern. Dann gab es noch eine Frage, wie das funktioniert mit der Mobilität, wenn jetzt nicht nur du alleine im Raum bist, sondern mehrere Personen. Kann ich die Kamera auf mich zum Beispiel fokussieren, dass sie mich verfolgt? Also bei mehreren, glaube ich, ist die nicht ganz so gut. Da, da muss ich dann besser von Hand steuern. Mhm. Das heißt, es ist vor allem dann geeignet, wenn ich jetzt mich mehr bewegen möchte, ich aber ja. allein auf dem Kamerabild ja. zu ja, sehen genau. sein soll. Genau, die Kamera ist aber wieder dann geeignet, wenn, wenn ich irgendwie ein kleines Hybrid-Setting installieren will. Vielleicht passt das, glaube ich, eh, wenn ich das jetzt als nächstes zeige. Also hier ist ein, ein, ein, schöner, ein, schöner, ein schöner Raum. Und, und man sieht dort, dort oben, da ist die Kamera. Jetzt werde ich mal wieder das Mikrofon abnehmen und das Gute verwenden. Dann hört man gleich den Unterschied, oder? Ist es deutlich? Ist genau, es schon ja. deutlich, mhm. oder? Aber okay, das ist halt jetzt wirklich ein, ein sehr, sehr gutes Mikrofon. Und gut, Hybrid-Setting. Uh, Kamera, die Mikrofone, die, die ich gerade uh, gezeigt habe. Ein, ein kleines Mischpult bräuchte man in dem Fall nicht unbedingt. Und dann gibt es noch eine, eine Besonderheit, nämlich ein, ein guter Kollege hat, hat mir diesen uh, Mikrofonwürfel ausgedruckt. Das war eine 3D-Vorlage. Und, und dort uh, kann, man, kann man dann das, das Mikrofon reingeben und dann kann man diesen Würfel kann man hin und hin und her werfen oder hin und her reichen genau das ist der das ist der Link dafür und man sieht den den Würfel sieht man auch dort dort liegen und jetzt, jetzt muss man sich vorstellen dass also ich habe jetzt aus Datenschutzgründen ich habe da kein kein Publikum jetzt da in dem Fall aber man kann sich jetzt vorstellen dort dort sitzt auch das das das Publikum und dann kann man es tatsächlich bewerkstelligen, dass ich als, als Referent, das Publikum vor Ort und das Online-Publikum sich in einem, einem Videofenster befinden. Und ich möchte es jetzt mal hier mit ein paar mit, mit Karin probieren. Also, wir könnten jetzt Karin hier hinsetzen und, und Gunther hier hin. Und das ist, glaube ich, hier Elin. Und, und da ein, ein, ein, ein, ein, ein Avatar, ja. Und, und ihr könntet jetzt aber auch sitzen zwischen richtigen Menschen. Ja, und, und, das, und der, der, der Würfel äh, fliegt dann durch die Gegend und ja, genau, gut gefangen. <lacht> David, vielleicht könntest du noch mal kurz dazu sagen, mit welcher Ansicht du das jetzt eingestellt hast. Du verwendest, genau, also, da glaube ich, eine immersive Ansicht. Ja, genau. Also das ist jetzt wirklich äh, ein, ein bisschen fortgeschrittenere Spielerei. Einerseits verwende ich hier in, in Zoom äh, die, die immersive Ansicht, heißt das. Das hat jetzt niemand drauf, das hat immer nur, immer nur der Host. Und es und spielt tatsächlich auch noch äh, äh, die das, eine Rolle. <lacht> Und also, ich kann, ich kann jetzt auch, also, man sieht es jetzt auch, das, das wäre ja sozusagen der Realraum, da kann ich auch, äh, kann, ich, kann ich, euch auch irg irgendwo, irgendwo platzieren. Und es könnten ja noch weitere äh, Menschen im, im, Realraum sein. Ja. Also, das, das finde ich irgendwie ganz, ganz interessant für äh, kleinere, kleinere hybride Veranstaltungen. Also, die Kamera, mobile Mikrofone, dann, dann habe ich also, also Beweglichkeit und kann irgendwo anders hin und, und kann, kann eben gleichzeitig äh, Teilnehmende zu mir ins, ins Büro, auf die Nase, <lacht> auf die Nase setzen, den, den Avatar. <lacht> ja, also tatsächlich im, im Einsatz war das, war das äh, hier, das war eine Lehrveranstaltung von mir an der, an der Uni Salzburg und ja, da wollten nicht alle kommen und dann, dann sah es halt so aus. Ja, also der große Beamer noch auf der an der, an der Wand, der, der ist jetzt nicht zu sehen, aber, aber genauso haben sich alle gesehen. Also egal ob ob dann in, in Präsenz oder, oder online. Guter. du bist. Gemütet. Genau, ja, bin, schon, bin mhm. schon zu hören wieder. Es kam noch eine Frage im Chat, für welche Veranstaltungen diese, du dieses Setting verwendest. Ich nehme mal an, da geht es jetzt um das Hybrid-Setting. Ja, kleine, kleine hybrid ich glaube, ich habe es auch gerade beantwortet. Kleine, kleine Hybridveranstaltungen. Super. Und bei dem thematisch geht es bei dir ja immer um technische Innovationen. So nein, nein, nein, thematisch geht es um <lacht> es kann, also in der Lehrveranstaltung ging es um Communities of Practice. Und, und, wie man, und wie man die aufbaut, äh, aber es geht auch oft um Methode, Methodik für, für Bildungsveranstaltungen oder künstliche Intelligenz. ist ein, ein super Thema gerade und wie man es im Bildungskontext einsetzen kann. Gut, jetzt machen wir wieder eine kurze Pause, Nachdenkpause. Genau. Gibt es vielleicht an dieser Stelle Fragen jetzt zu dem, was wir bisher an Hardware kennengelernt haben? Also, einerseits zu den, zu den Mikros, äh, zu den Kameras. Gibt es da noch irgendetwas, was offen geblieben ist? Der Mikrofonarm war mir ein bisschen zu schnell. Also, den konnte ich mir nicht kopieren. Und ich glaube, das war im Chat auch noch von jemandem nachgefragt. Ah ja. Das ist das, no, ist das Schöne, das Schöne an dieser Präsentationsform, dass ich da oft schnell sein kann. <lacht> es findet sich der Link vom Mikrofon auch im Chat. Ich kann sehr ihn aber schnell. Noch mal rein, auch einmal rein reinstellen. Schnell genau. Super, ja. So also kann man einfach suchen, also eher online natürlich, bei, bei irgendeinem Online-Handel, Versandhandel. Gibt's, gibt es wirklich sehr, sehr preisgünstig. Genau, dann gab es noch die Frage nach der Kamera mit Autoverfolgung. Gunther, vielleicht könntest du da noch einmal den Link posten, beziehungsweise auch zum Mischpult. Äh, ich glaube, das mhm. haben wir per Link. Und dann vielleicht noch die Frage an dich, David, äh, den Adapter Mini-USB auf HDMI. Genau. Ich, ich habe ihn, hab ihn reingepostet auch schon Super. als, als äh, Link in den Chat. Super. Gut, vielleicht an dieser Stelle auch noch mal kurz die Info, äh, wenn wir jetzt da Produkte vorstellen oder so, das kostet natürlich alles was, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir irgendwie von den Herstellern da ähm, Werbung schalten wollen, sondern das sind einfach erprobte Produkte, die David ausprobiert hat, die einfach gut funktionieren in diesen Settings. Das ist vielleicht noch wichtig dazu zu sagen. Gut, David, äh, wie sieht es weiter aus? Also gibt es noch etwas, was du uns im Hardware-Bereich noch zeigen möchtest? Ich muss mal schauen, habe ich was Wichtiges übersehen, Karin? Also wir, haben, unser uns unser habe wir haben uns die Mikros angeschaut, wir haben uns die Webcams angeschaut, wir haben einen kurzen Blick auf das Mischpult ja, genau. geworfen, äh, wir haben uns ich auch die noch, das Whiteboard doch, angeschaut. Doch. Ich zeige noch, zeig noch, zeig noch gute Hardware. <lacht> zwei, zwei, drei Dinge zeige ich noch. Die gehen, die gehen ganz schnell und die, die sind, äh, sind glaube ich, glaub ich, sogar eher lustig. Das hier zum Beispiel ist auch Hardware. Sehr, sehr preisgünstig, vielleicht von Weihnachten noch übrig geblieben. Kann man als, als Pausenglocke verwenden. <lacht> äh, was anderes? Was, was, auch, was auch sinnvoll sein kann, das kann ich nochmal auch zeigen mit der, mit der Kamera. Die hat nämlich ganz, ganz eine, einen, einen Desk-View-Modus und, und dann kann ich dort auch, könnte ich auch nochmal ranzoomen, dann habe ich einen, einen Wecker, der, der ist praktisch für, wann ist die Pause zu Ende. Ja, einfach ein Küchenwecker, der klingelt dann auch. Und und dann gibt es was völlig Verrücktes. Also diese, diese, diese Hardware, ähm, der Hardware-Markt ist also da ist da ist einfach natürlich auch so viel, so viel entstanden, aber das ist jetzt wirklich nur Spaß und verrückt. Äh, nennt sich Mood Talk. Hat jemand eine Idee, wozu das, wozu das gut ist? Ja. Völlig verrückt. Na genau zum Küssen, ja. Genau, es soll es, soll es äh, ermöglichen, dass man, dass man spricht, ohne andere zu stören in Videokonferenzen. Aber ich glaube, das würde ich, würd ich nie verwenden. Das sieht ja furchtbar aus und muss, muss total unbequem sein. Gut, aber das zur Auflockerung. Also, das wird nicht empfohlen. Ja, ziemlich verrückt. Ist ein Kommentar im Chat. Ähm, es gibt noch eine Frage und zwar nach einer Kamera, die man nicht am Laptop oder Monitor, sondern an einem Kameraständer befestigen kann. Ja, gut, also die, die Kameras, die, die guten Kameras haben ja alle Stativanschlüsse. Und dann kann ich die das auf heißt, jedes Stativ. Alle der gezeigten Kameras ja. kann man auch ja. Ja. Stativ befestigen. Genau. Ja, super. Genau, weil da noch die Frage kam, Empfehlungen zu Mikrofonen gab es. Die stellen wir natürlich gerne am Ende noch einmal in den Chat als Präsentation. Ich würde ansonsten sagen, wenn es zur Hardware jetzt nichts mehr Aktuelles gibt, dann könnten wir an dieser Stelle weitergehen zum Thema Software, weil da, glaube ich, gibt es auch einige Innovationen, die ja. du uns noch zeigen möchtest, David. Ja, also... Einerseits gibt es also tatsächlich ein, ein paar interessante Neuerungen äh, bei, bei Zoom. Also das, das eine, die eine Neuerung betrifft, betrifft den Chat. Ich habe jetzt schon gesehen, was ganz nett ist, äh, dass, dass irgendwo hat mal jemand ein, ein Like gesetzt. Genau, Gunther hat ein, ein Like, einen Daumen nach oben gesetzt. Äh, Vielleicht, vielleicht, das können wir einfach mal ausprobieren. Ich schreibe einfach mal rein, Test, ja. Und jetzt kann man kann man mal meine Nachricht liken oder man kann sie kommentieren. Das ist neu in Zoom, wenn man wenn man das wenn man das einstellt. Also man kann tatsächlich jetzt eine, wenn, wenn man Update gemacht hat von Zoom. Genau, Markus hat es geschafft. er findet das like äh, super und deshalb deshalb lassen sich jetzt dort irgendwie Diskussionen einfacher gliedern. Man, man, kann so, man kann sogar jetzt auch Unterpunkte äh, schreiben. Also man kann, man kann formatieren. Ja? Ich, kann, ich kann sagen, äh, Punkt Nummerierte Liste, Punkt 1 ja, ist das, Punkt 2 ist das, Punkt 3 ist das und dann, und dann schicke ich das in den Chat. Ja, oder man kann, man kann sogar Text jetzt mittlerweile auch, auch Fett machen. Jetzt gibt es mal einen fetten... Text. Oder was auch neu ist, man, man kann in, in Windows-Eile äh, Screenshots machen und, und den Screenshot dann in den Chat stellen, was auch praktisch sein kann. Man kann sogar den Screenshot dann auch noch äh, kommentieren. Man kann was drauf was malen oder einen Pfeil drauf machen oder was draufschreiben. Und diese Einstellmöglichkeiten, vielleicht sage ich das kurz dazu, die gibt es ganz unten, dort wo man die Nachricht eintippt. Direkt darunter hat man dann diese Symbole, wenn man eben ein Zoom-Update gemacht hat. Also zum Beispiel, dass man einen Screenshot aufnimmt. Und ich sehe, dass ein paar das jetzt schon gemacht haben. Genau, also das ist schön, ich kann jetzt einen Screenshot machen von diesen, also mein, mein Chat. Mein Chat sieht so aus. Genau, und jetzt äh, kommen da auch einige Screenshots gerade im Chat schon rein, äh, wie das dann mhm. eben ausschaut. Wichtig mhm. dafür noch einmal, falls Sie das jetzt nicht haben, liegt das wahrscheinlich daran, dass Sie das nicht die aktuellste Zoom-Version mhm. haben. Ich mhm. glaube, man braucht mindestens Version 5.10 oder so in die Richtung. Ah, ja. Ich glaube, 5.13 also ist die aktuellste. Einfach die aktuelle installieren, dann gibt es keine Probleme. Und aber ganz wichtig ist auch noch, es muss aktiviert werden im Backend. Also die Person, die Zoom administriert, muss es dort auch noch aktivieren. Okay. Dann auch noch neu, das wollten wir auch ausprobieren, das ist ein bisschen eine spezielle Funktion, vielleicht haben viele schon mal erlebt, die Dolmetsch-Funktion bei Zoom, dass man... Dolmetscherinnen und Dolmetscher engagieren kann, die ein, ein Meeting dann simultan verdolmetschen. Was jetzt aber auch äh, funktioniert, ist, dass man, dass man jemanden als Gebärdendolmetsch dazu nimmt. Kann, kann zufällig jemand Gebärdensprache? Oder, oder ist jemand bereit, kurz irgendwie? Also falls jetzt jemand Gebärdensprache kann und sich gerne da als Testperson zur Verfügung stellen möchte, bitte gerne melden mit Hand nach oben, vielleicht mit der Reaktion, da würden wir uns sehr freuen. Ja, ich möchte jetzt sonst niemanden irgendwie so auf die, auf die Bühne holen. Genau, wenn das nicht funktioniert, kann ich einfach so tun, als ob und einfach irgendwelche Gesten probieren. Ich kann leider nicht Gebärdensprache, aber ich kann äh, sozusagen so tun, als ob, einfach zu Demo-Zwecken. Genau, aber ganz sicher kannst du chinesische Gebärdensprache <lacht> als... Als solcher habe ich dich hinzugefügt und jetzt hat man unten bei Dolmetschen das, das Symbol äh, Gebärden, also Verdolmetschung und Gebärdensprache und jetzt kann man sich Karin als, als weiteres Videofenster einblenden. Ja, Sehen das genau. alle? Oder ich könnte, alle, da, ich könnte da eben äh, in einem weiteren Fenster würde ich dann angezeigt ja. werden und man sieht ja. mich sozusagen. Genau, ich mache halt einfach ein Screenshot von, von Karin, dann, dann sehen Sie die die ja, einfach ein weiteres Videofenster. So beenden wir wieder. <lacht> Was es auch noch gibt in der Hinsicht, das ist auch relativ neu, sind sind Untertitel, die ich jetzt mal aktiviert habe. Man kann man kann mittlerweile Einige, auf, einige, auf einigen Sprachen äh, eine, eine automatisierte Live-Transkription bekommen. Das heißt, das gesprochene Wort wird dann äh, manchmal mehr, manchmal weniger gut wiedergegeben. Ein bisschen komisch war, ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich Tag Tagesordnungspunkt gesagt hätte. <lacht> Also, es funktioniert nicht, nicht immer, nicht immer perfekt, aber es kann schon eine, eine gewisse Erleichterung sein, diese, diese, Untertitel zu haben. Gleichzeitig könnte man auch einstellen, dass das, was ich sage, zumindest auf Englisch übersetzt wird. Vom Deutschen, glaube ich, geht nur auf, auf Englisch eine automatische Übersetzung. Aber nicht in, in andere Sprachen von Englisch, äh, wenn Englisch gesprochen wird, dann hat man viel mehr Sprachenauswahl. Der Grund dürfte nachvollziehbar sein. Aber was ich super interessant finde, ist jetzt, wenn man dieses Transkript dann äh, übernimmt und in Chat-GPT kopiert, dann kann man einiges damit machen. Hat jemand eine Idee, was man mit einem Transkript alles machen könnte, wenn es in künstliche, mit künstlicher Intelligenz dann verarbeitet wird? Genau, im Chat kommt da zum Beispiel schon ein Handout erstellen. Vielleicht noch kurz in einem Halbsatz, falls jemand ChatGPT noch nicht kennt. Das ist eben ein Tool zur künstlichen Intelligenz, also ein KI-Tool, wo man eben mit Text ganz viel machen kann, also es automatisch Text generieren lassen kann, Fragen stellen kann, das beantworten lassen kann. Genau, und da kommen schon weitere Beispiele, Protokoll einer Sitzung, die wichtigsten Stichpunkte zusammenfassen, Artikel erstellen, Vorlesungen verschriftlichen. Gut, das probieren wir jetzt aus. Ich habe jetzt einfach mal Connection is Secure ein, ein bisschen was rauskopiert aus, aus dem Transkript und äh, kann jetzt den ähm, Befehl sozusagen geben, Nein, ganz, ganz höflich formuliert: Bitte schreibe eine Zusammenfassung und dann kopiere ich das Transkript rein. Und das Transkript an sich ist ja überhaupt nicht äh, lesbar. Ja, das, das ist völlig. <lacht> Uh, mühsam aber was was da rauskommt dann ist in der regel schon deutlich interessanter ah, das werde ich das interessant das jetzt sagt sie erwähnt das ist plötzlich wechselt Ja, also ganz, ganz zufrieden bin ich nicht <lacht> mit, dem, mit dem Ergebnis. Aber, aber es hat schon oft, wenn, wenn, wenn das Transkript besser war, hat das jetzt super funktioniert, dass man einfach äh, dann eine, eine wirklich gute Zusammenfassung bekommen hat. Und, und jetzt, kann ich, jetzt kann ich fragen, äh, bitte schreibe Gegenargumente dazu. Und, und dann kann das irgendwie eine, eine lustige... Diskussionsgrundlage vielleicht sein für den, für den weiteren Verlauf des, des Online-Meetings. Genau, und im Chat kommen jetzt auch schon mögliche Einsatzszenarien, also im Sprachunterricht zum Beispiel, mhm. in der Basisbildung. Das Tool heißt ChatGPT, genau. Und Gunther, vielleicht könntest du den Link auch noch äh, raussuchen und reinstellen. Ja, und dann könnte man auch gleich mal Kontrollfragen generieren. Ja. Gut, also das, das finde ich gerade sehr spannend, wie man, wie man diese neuen Tools dann in auch in Live-Online-Bildung bringen kann. Ja, gibt es vielleicht jemanden von Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, der oder die ChatGPT schon einsetzt im Unterricht, in Bildungsveranstaltungen? Vielleicht haben Sie ja auch noch Beispiele. Dann freuen wir uns natürlich drüber im Chat. Genau, da gibt es das Beispiel. ChatGPT kann ganze Schulaufgaben und Lösungen generieren, Aufsätze schreiben, Texte schreiben. I bilder genau, DALL-E ist eben auch eine, eine andere KI-Anwendung, die vor allem Bilder generiert. Ja, also auf jeden Fall eine sehr disruptive Innovation, die da einiges gerade auch im Bildungsbereich durcheinander bringt. Genau, für Recherche kann man es natürlich auch nutzen, wobei dazu, glaube ich, zu sagen ist, David, uh, ChatGPT hat einen bestimmten historischen Stand, oder? Also da gibt es ja mm. nur Infos, glaube ich, bis 2021, genau. also oder? Ich, ich will nicht so weit abschweifen vom Thema, aber, aber das, die, diese KI ist mehr, um, um Texte zu generieren und, und nicht wirklich für Recherche. Also dieses Tool zumindest. Es gibt andere KI-Tools, die man, die man sehr wohl sehr gut äh, zur Recherche verwenden kann. Aber bei ChatGPT kommt, kommt, oft wirklich, wenn man da so, so klassische Recherchefragen stellt, kommt ein großer Blödsinn dabei raus. Also wenn ich da nach berühmten Personen frage, oder wenn ich da frage, wer nach meinem Namen frage, ja, wer ist da? Das, das ist völlig, völlig absurd. Da wird irgendwas erfunden. <lacht> was, es, was es überhaupt nicht gibt. Oder wenn ich, wenn ich frage nach Literaturangaben zu irgendeinem Thema, wird oft auch erfunden. Aber trotzdem kann, kann man damit ganz, ganz viel genau, aufsetzen Genau, aber schreiben. Das, das Hinterfragen bleibt Texte natürlich erstellen. schon trotzdem noch unsere Aufgabe dabei, dass man eben ja, ja. das auch, sagen wir mal, mit einem gewissen ja. kritischen Blick auch einsetzt. Das wird sogar noch wichtiger, weil es wird viel mehr Inhalte geben und man wird viel mehr deshalb hinterfragen müssen, woher es kommt. Genau, im Chat wird das auch gerade noch einmal bestätigt. Ja gut, wir sind jetzt mitten im Thema Software, äh, haben uns jetzt schon ein paar Zoom-Apps angeschaut, haben uns ChatGPT angeschaut. Was gibt es denn da noch, David, an äh, innovativer Software, die man 2023 kennen sollte? Ja, ich könnte jetzt eingehen, nein, wir bleiben, glaube ich, noch bei, bleiben wir bei Zoom oder soll ich auf die Präsentation eingehen? Ähm, genau, ich glaube, bei Zoom könnten wir uns zum Beispiel noch die bei Avatare Zoom. anschauen. Ja genau, wir bleiben noch bei Zoom und dann die, die Apps schauen wir uns auch noch an, genau. da, da gibt es ganz, ganz viele Apps. Gut, Avatar, äh, Larry Busch hat einen Avatar hier <lacht> auch. Äh, ja, man, man kann auch wieder, man muss aktualisiert haben, Zoom, das ist ganz wichtig, und man muss im Zoom Client angemeldet sein. Das sind zwei, zwei Voraussetzungen. Und, und dann kann ich einfach so einen schönen Avatar einblenden von mir und ich finde das eigentlich ganz, ganz nett. Und ähm, weil, ja, der macht meine Kopf- und meine Mundbewegungen, ich kann auch äh, lächeln oder so, dann lächelt er auch ein bisschen, <lacht> ähm, aber ich kann den Mund öffnen, dann macht er das auch. Und es ist ja so klar, da ist ein Mensch dahinter, aber trotzdem, trotzdem doch mit deutlich mehr irgendwie Privatsphäre. Also ich brauche mir keine, keine, Sorgen machen um, was weiß ich, was man sich sonst Sorgen macht, was das Aussehen, das eigene Aussehen betrifft. Es geht auch, dass man, vielleicht wollen das mal ein paar probieren, die eingeloggt sind, Zoom aktuell. Haben. Genau, da ist vielleicht noch wichtig zu wissen, wo man den Avatar findet und zwar in den Videoeinstellungen. Äh, da ist auch noch wichtig dazu zu sagen, äh, Sie brauchen eben eine aktuelle Version von Zoom und Sie müssen im Zoom-Client angemeldet sein. Es kann sein, wenn Sie das jetzt nicht sehen, die Option Avatare, dass eines von, äh, einer von diesen beiden Punkten nicht äh, erfüllt ist. Aber wenn Sie eben eingeloggt sind und ein aktuelles... Zoom, eine aktuelle Zoom-Version haben, dann sollten Sie das bei den Videoeinstellungen finden. Und bei einigen ist es schon der Fall, dass Sie jetzt als Avatare zu sehen sind. Also ich finde den Fuchs auch ganz hübsch. Aber es gibt, also man kann unterschiedliche Personen kann man nehmen, man kann also verschiedene Tiere aussuchen. Und der, der, der Vorteil ist einfach, man hat das Gefühl, da, sind, da, da, da tut sich was. Da ist Leben. <lacht> und, und, keine, und keine und keine schwarzen Kacheln. Ja, auch, auch so super, dass man erkennt, ah, da ist Zustimmung, da, da, nickt, da nickt, jemand oder so. Das ist angenehm. Ja, also eine gute, eine, eine gute Alternative zu, die meisten haben die Videos aus. Genau, also gerade in Settings, wo man vielleicht zeigen möchte, dass man da ist, aber man nicht jetzt einen zu intimen Einblick ins eigene Leben ermöglichen möchte, kann ein Avatar ganz eine gute Möglichkeit sein. Und ähm, ich, Ja genau, also viele haben jetzt eben die voreingestellten Tiere verwendet, die es bei Zoom gibt, aber man kann eben auch den Avatar selbst äh, generieren, sodass er dann ausschaut, wie man selbst. Da wird sicher noch viel, viel mehr kommen bei diesem Thema. Das ist mal ein, ein Anfang. Okay. Sollen wir uns die Zoom-Apps anschauen? Ich würde sagen, wir schauen uns die Zoom-Apps an, mhm. außer es gäbe jetzt noch Fragen zu den Avataren, beziehungsweise die können Sie uns gerne auch im Chat stellen. Und bei den Zoom-Apps gibt es ja, glaube ich, auch ein paar spannende neue Features. Ja, wer hat denn schon mal die eine oder andere Zoom-App ausprobiert? Also die Idee der Zoom-Apps ist ähnlich wie beim Smartphone, bei Android oder iOS. Man kann die Funktionalität erweitern durch Zusatzprogramme, die dann zum Teil auch durch von anderen Softwareunternehmen gemacht werden. schon Erfahrungen mit den Zoom-Apps. Gut, ja, dann... Das ist nur eine Meldung im, äh, bei den, als mhm. Reaktion sozusagen. Mhm. Das heißt, der Großteil hat noch keine Zoom-Apps verwendet. Okay. Gut, also eine Geschichte ist, es gibt, die ist von Zoom selbst gemacht, eine, einen Timer. Und den kann ich dann in mein Videobild einblenden. Ich kann sagen, aber fünf Minuten oder zehn Minuten oder wie auch immer. Also kann auch... Kann einfach praktisch sein für irgendwelche übungen vielleicht zeige ich auch kurz wie das ausschaut wie das eingebunden wird ich glaube das ist ganz ganz hilfreich wenn man das sieht ja, so siehts aus da ist da ist der timer und die die apps öffnen also hier auf der auf der rechten seite und hier kann ich reset sagen oder die die zeit einstellen und, und wieder starten und dann wird der timer eingeblendet Dann gibt es, das können wir jetzt tatsächlich auch ausprobieren, das ist nämlich wirklich was, was Spezielles. Da muss ich aber sagen, das habe ich noch nie in der, in der großen Gruppe ausprobiert. Also Das kann auch sein, dass das jetzt ein bisschen daneben geht. Vielleicht, David, bevor wir ja. äh, das nächste ausprobieren, gab es noch eine Frage im Chat, okay. äh, ob die Teilnehmerinnen immer noch die Apps selbst installieren müssen oder reicht das, wenn du zum Beispiel mhm. heute als Host die App bei dir laufen hast. Also in dem Fall genügt das ganz sicher, weil ja alle, nehme ich an, jetzt die, den Timer noch sehen, oder? Der jetzt witzigerweise stehen geblieben ist, oder? Genau, ja. Aber wir sehen ihn auf jeden Fall. Das heißt, du als Host startest den Timer und die Teilnehmenden können den sehen. Ja, ja genau. Und vielleicht noch eine Frage. Den Timer kann man auch in der Breakout-Session verwenden, wenn du sozusagen auch in der Breakout-Session. Dann habe ich dann habe ich ja sowieso den, den Breakout-Session-Timer. Mhm. Also da, da, da, da sieht man mich ja auch gar nicht, weil der Timer, der wird ja im Videobild eingeblendet. Okay, also du würdest es so machen, dass du das dann über den über den über die Breakout-Räume sozusagen steuerst. So ist richtig eingegeben. Aber ich glaube, wir sind jetzt schon in der nächsten App, in der Re Remote. Äh, ich schätze mal, das steht für Headquarter. Das weiß ich jetzt nicht, <lacht> vielleicht. <lacht> du hast uns jetzt gerade zu, zum gemeinsamen Arbeiten mit dieser App eingeladen. Genau. genau, das Witzige, das ist wahrscheinlich jetzt nicht wirklich geeignet, weil wir fast 100 Leute sind. Aber wenn man jetzt äh, nur eine kleine Gruppe ist, dann, dann können alle in dem Meeting können den Browser bedienen. Und das, das machen jetzt offenbar auch schon welche. Und die Website von Erwachsenenbildung.at. bedienen. Oder auch was Neues öffnen. Ja, also klar, das, das ist jetzt keine gute Idee, dass da jetzt alle, das alle rumklicken. Aber ich, ich finde das erstmal irgendwie witzig, dass das jetzt auch eine, eine App ist. Also ich, ich glaube, zu zweit kann das okay sein, dass man dann eben gemeinsam oder wirklich in kleiner Gruppe äh, surfen kann. Ja, also das war klar, das, das kann nur, das kann nur Chaos werden. Äh, kann man immerhin äh, eine Viertelstunde am Tag, kann man es kostenlos nutzen und dann kostet es irgendwie äh, fünf Euro oder so im Monat das muss ich mal wieder die die kamera zurückholen ich habe die nämlich offenbar mit einer mit einer geste <lacht> habe ich habe ich das aktiviert dass es aufs whiteboard aufs whiteboard geht so jetzt probiere ich auch mal wieder die die uhr weg zu bekommen also wir machen natürlich jetzt einfach sehr sehr sehr sehr viel und und schnell und ich die Uhr wieder wegkriege, aber sonst ist sie auch nicht. Ja, das ist wieder weg. So schlimm. Ja, es gibt es gibt jetzt mittlerweile irgendwie Tausende, ein paar Tausend solcher Zusatzprogramme. Und ich habe ein bisschen versucht zu schauen, was was da alles dabei ist. Und und eins möchte ich noch vorstellen. Das habe ich jetzt nicht installiert, weil es was kostet. Ich habe es kurz mal ausprobiert. Und das, das finde ich nämlich auch ziemlich ziemlich cool. Und zwar und zwar geht's geht's bei bei dieser App darum, dass die dass die Sprechzeit der der Beteiligten gemessen wird und dann macht er so eine schöne Tortengrafik oder man kann es dann auch einblenden. Also das kann für für Workshops oder Teambesprechungen vielleicht mal ganz ganz interessant sein. Letztendlich kann man kann man das dann als als Excel-Datei kann man kann man das dann äh, runterladen. Oder kann man sich das vorstellen, sowas einzusetzen? Zusatz-App. Und es macht wirklich laufend, wird dann diese Torten-Grafik angepasst, je nach Sprechdauer. Okay, spannend. Ich habe jetzt auch noch einmal den Link zum Zoom-App-Marketplace reingestellt, weil einige gefragt haben, wie sie zu den Apps kommen. Sehr gut. Und, und hier habe ich eine gefunden, die, die macht eh schon das, was ich jetzt irgendwie ein bisschen mit Umwegen äh, probiert habe. Und das natürlich auch kann, kann ziemlich spannend sein. Also mit, mit künstlicher Intelligenz hier auch wieder aufnehmen und Zusammenfassungen machen von, von Treffen. Ja und dann eine App, die, die probieren wir dann ganz zum Schluss auch noch gemeinsam aus. Die nennt sich Velo und die integriert in Zoom so einen informellen äh, Runde. Das heißt, man kann dann hier in dem Fall auf dem, auf dem Campingplatz hin und her spazieren und, und andere Leute treffen. Das ist ein, ein, ein, ein, ein grafisches Overlay eigentlich für die, für die Zoom-Breakouts. Aber die Idee ist, man, man spaziert rum und, und kommt mit anderen ins, ins Gespräch. Und äh, wichtig zu wissen war, du hast jetzt die App absichtlich noch nicht gestartet, sondern einen Screenshot hergezeigt, weil wir das ja dann im Nachgang noch ausprobieren und gesagt haben, wir wollen jetzt nicht jetzt in die Breakout-Räume hüpfen, sondern halten uns das äh, sozusagen fürs Ende, äh, behalten wir es uns auf. Das heißt, wer möchte, kann dann gern im Anschluss das noch ausprobieren. Ja, jetzt noch. Vielleicht bevor wir weitergehen, ja. David, eine Frage war mhm. noch im Chat äh, zum Thema mhm. Overview, kostenpflichtig. Äh, das war die, die, die mit der Sprechzeit? Ja, genau. Ähm, es war nicht so schlimm, also ich glaube irgendwie vielleicht 10 Euro im Monat. Und man kann, man kann dreimal, und das hatte ich aber ganz schnell aufgebraucht, dreimal kann man es kann kostenlos nutzen und dann muss man zahlen. Genau. Und dann gab es noch eine Frage zur Herumspazier-App, die wurde aber schon beantwortet. Das ist Velo mit einem W am Anfang. Genau, also da kann man suchen Velo und äh, Zoom. Und dann den, den Link. Also das ist wirklich was, was ein paar Mal jetzt äh, sehr, sehr gut funktioniert hat. Und wir werden es zum Schluss ausprobieren. Super. Ja, ich glaube, David, dann können wir den Zoom-Block verlassen und uns zum Thema mhm. Software noch den Präsentationen mhm. widmen. Du hast ja mhm. am Anfang schon gesagt, dass du mit, das, mit der mm -hmm App arbeitest. Ja. Vielleicht könntest du uns das noch kurz zeigen. Genau. Ich zeige jetzt mal, wie die wie die aussieht. Vielleicht Vorbemerkung ist, man kann sie eine Stunde am Tag. Velo ist noch kostenlos. Die diese mm -hmm app kann man, soweit ich weiß, eine Stunde am Tag kostenlos nutzen. Das war das war bisher immer so. Und und für Bildung, äh, glaube ich, ein Jahr kostenlos, weil man irgendwie sagt, man ist im Bildungsbereich tätig und sonst, glaube ich, kostet es jetzt 10 Euro im Monat. Ja, also es ist irgendwie vielleicht noch im, im Rahmen und, und eben äh, Bildung, Bildung kostenlos. Was die technisch macht, ist, dass sie, dass sie ein, ein virtuelles Webcam-Signal erzeugt, das heißt, die, die Webcam geht in diese M app rein, also da ist, da ist meine, meine Webcam eingebunden, ich könnte auch eine andere auswählen. Und mein Webcam-Signal kann ich, kann ich nun, nun anreichern mit, mit Präsentation. Also ich kann sagen, jetzt hier äh, Mikro einblenden oder Vollansicht einblenden. Ich kann mich dann wieder nach nach vorsetzen oder hier, damit ich nichts verdecke. Ja, also ich glaube, jetzt sieht man ein, ein, ein bisschen, wie, wie das funktioniert und, und dass ich dann, wenn ich jetzt ich die Frage bekomme, nach, aha, was ist denn die, die beste oder teuerste Kamera, dann, kann, dann dann suche ich mir das unten raus und dann, dann springe ich eben dort dahin und brauche brauch nicht irgendwie vor dem Publikum jetzt irgendwie suchen und, und, und blättern, Aha, wo war das jetzt in meiner Präsentation? Also ich kann ich kann sehr schnell im, im Hintergrund. Genau, das ist zum Beispiel jetzt das Slide für für die M -M App. Also diese diese Flexibilität finde ich finde ich einfach einfach super. Und wenn ich Folien raus haben will, und dann mein, mein Raum oder ein Weihnachten ist vorbei, aber, aber man kann, man kann so, schn so schnell da irgendwie irgendwas, irgendwas holen. Ja. Der Herbst ist, Herbst ist auch vorbei. <lacht> ähm, aber man, man sieht schon, was es bewirkt. Ja. Oder ich kann mich ins, in, ein, in ein Nachrichtenstudio setzen und dann die, die, die, die Präsentation irgendwie so, so ablaufen lassen. Also, es hat irgendwie alles unglaubliche, eigentlich coole, coole Möglichkeiten. Also du hast im Prinzip verschiedene Hintergrundabstufungen, äh, also sowohl als Video als auch als Folie oder so, die du dann übereinander legen kannst und dich selbst eben dann auch reinsetzen ja, kannst. Ja, mhm. ja. Und plus plus eben auch, ich kann zweite, dritte Kamera mit, mit reinbringen und, und also auch die, die Bilder mixen, weil ich ja vorhin das, das Smartphone äh, eingeblendet hatte, oder, oder eben auch so relativ äh, schlicht dann, dann was präsentieren. Also sehr, sehr große Flexibilität. <lacht> Genau, das jetzt bewirkt. kam dann noch die Frage, wo aber glaube ich jetzt inzwischen auch schon eine Antwort da ist, ob man damit Screencasts aufnehmen kann. Ja, Und genau. Man kann hier... hier das hier, hier, ist prinzipiell das, möglich. Ja, ja, genau. Und die kann man dann auch einspielen. Ich hatte, ich hatte ja zum Anfang das, das Video auch, auch eingespielt. Ich kann hier auf den Aufnahme-Knopf drücken. Ich kann das mal auch probieren, das habe ich noch nie live gemacht. Also... Jetzt mache ich ein kurzes Video und nehme auf. Äh, ja, da ist eine Folie gerade über, über KI zu sehen. Schauen wir mal, ob das reinkommt. Genau, ich glaube, es wird hier gerade schon verarbeitet und, und wird dann in die Präsentation aufgenommen. Also, das heißt, eine, eine Idee kann, kann tatsächlich auch sein. Abspielen kann. Genau, das muss hier eigentlich abspielbar sein. Sehe ich jetzt nicht. Aber, aber eine Idee von, die, von diesem Tool ist, dass ich, dass ich auch Teile meiner Präsentation voraufzeichnen kann und, und dann da Wiedergabe. Jetzt mache ich ein kurzes Video und nehme auf. Äh, ja, da ist eine Folie gerade über, über KI zu sehen. Ja, also so so lässt so, so wird es sich dann einspielen lassen. Vielleicht auch ganz kurz als Info, weil es jetzt ein paar Mal schon im Chat aufgetaucht ist. Ähm, ich habe das jetzt kurz noch nachrecherchiert. Äh, mm -hmm. .app ist nach wie vor kostenlos nutzbar. Also es gibt eine, eine Gratis-Version. Die einzige Einschränkung bei dieser kostenlosen Version ist eben, dass man nur fünf Aufzeichnungen pro Monat machen darf. Also wenn man Präsentationen aufzeichnet, dann kann man maximal fünf davon im Monat äh, aufzeichnen. Genau. Und so, sonst gibt es eben wirklich nach wie vor die, die kostenlose Version. Genau. Ja, weil kann gefragt kann wird, man kann, man kann auch Word live zeigen, das geht auch. Ich kann nämlich einspielen meinen einen Bildschirm. Das würde dann so ausschauen. Ja, das ist jetzt nicht, nicht ganz optimal, aber egal. Also man, man, man sieht jetzt äh, die, die Bildschirmfreigabe. Und, und ich kann, ja, da, soll ich mal zeigen. Und ich kann mich auch, das ist auch schön, irgendwie rausnehmen und, und wieder so rein, reinfaden in das, in das Nachrichtenstudio. Äh, David, es kam vorher noch eine Frage im Chat, äh, wie der Vergleich zu, zwischen mm -hmm und OBS ist. Äh, genau, OBS kann, kann das Gleiche. Aber es ist mir zu kompliziert. Ich würde es nie schaffen, im, im Live-Meeting da, da irgendwie schnell, äh, schnell zu sein. Ich meine, auch das braucht Einarbeitungszeit. Also das äh, schafft man auch nicht, wenn man, wenn man das erste Mal dran sitzt. Dann macht man das auch nicht vor Publikum. Aber, aber das kann man schnell schnell damit zurecht sich finden und das Gefühl, ich habe das Gefühl, bei OBS würde ich das nicht schaffen. Also vielleicht es auch gerade noch mal in den Chat gepostet, vielleicht zum Vergleich, äh, kann man sich das OBS auch ansehen, äh, ist eben, wie David meint, nicht ganz so intuitiv wie eben hm. Ja, aber dafür völlig kostenlos und open source und also okay. kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ja gut, David, ich glaube, bevor wir dann wirklich weitergehen zum Blick in die Zukunft, äh, hast du noch eine kleine Präsentationssoftware für uns, die du noch vorstellen wolltest. Und zwar genau. Screenbrush, mhm. Mhm. Genau, wenn das ich das, das richtig ich noch, notiert habe. Das okay. äh, Genau, also so eine gute Frage. Greenscreen habe ich zwar auch, aber das ist mir zu umständlich mittlerweile. Ich, ich mache jetzt immer alles ohne Greenscreen. Also diese, dieser künstlich generierte, äh, der, der ist in der, in der Regel ausreichend. Gut, jetzt zeige ich Screenbrush. Screenbrush, und da gibt es aber viele dazu, ist, ist, eine, ist eine, eine ganz gut funktionierende Software, um, um irgendwas anzuzeichnen. Also ich kann sagen, aha, da ist Übersicht, da wird dann die Tortengrafik gemacht oder so. Und das kann natürlich irgendwie ein bisschen ein netteres, netteres hübsches Bild geben. Ja, Es gibt zwar auch die, die Zoom-eigenen Tools, die, die, die das auch machen, aber das schaut halt hübsch aus. Ja, nennt sich Screenbrush, kostet nichts. Und es gibt auch für Windows da genug Alternativen, die, die was Ähnliches machen. Und ja, Screenbrush um die, ist ja. eine, eine eigene kleine Anwendung, David. Das ist ein kleines Programm, das läuft auf dem Computer. Und, und dann kann ich da irgendwo halt reinzeichnen in, die, in das, was ich zeige. Oder es gibt dann auch einen Zeigepfeil, dann kann ich, kann ich irgendwo hinzeigen. Ja, das ist gerade nicht ganz. Ja, super. Äh, Gibt es an dieser Stelle vielleicht zum Thema Software noch Fragen, die wir noch klären sollten, bevor wir zu den Innovationen, also zu den äh, Neuigkeiten weitergehen? Wo es dann wirklich in Richtung KI, VR, AR, 3D und so weiter geht. Also zum Software-Thema noch irgendetwas offen geblieben. Ja, genau. Die, die Dame ganz, ganz am Anfang, die kommt von, von Synthesia. Ich zeige kurz die, die Website. Da kann man kostenlos kann man irgendwie ein paar Sekunden äh, generieren. Und, und je mehr man dann zahlt, also es ist leider relativ teuer, umso mehr kann man dann generieren. Also es gibt dort unterschiedliche Stimmen. Und man kann sogar auch so weit gehen, dass man, dass man seine eigene Stimme synthetisiert. Also das heißt, man, man schickt ein, ein Sample der eigenen Stimme hin, dann machen die... Äh, und, und man kann auch Fotos von sich selbst hinschicken. Und dann, dann kriegt man... so dann, dann kriegt man sich selbst. Ja, also nicht nicht irgendwie eine eine fertige Figur, sondern sich selbst mit dem eigenen Bild und der eigenen Stimme und braucht nur noch den Text eingeben oder den Text durch die KI generieren und und dann dann, dann wird es dann dann wird es vorgetragen. Also man kann man kann damit sehr persönlich wirkende dann Videos erstellen die man in, in, in Online-Seminaren einspielen kann, aber natürlich auch als Tutorial, Video, was auch immer. Und das Ganze ist aber, wie wir gesehen haben, leider nicht ganz kostenfrei, sondern kostet, glaube ich, glaub 30 Euro pro Monat oder so weiter. Jetzt. Ja, also wenn man, wenn man sich selbst dort äh, digitalisieren lässt, dann kostet es sogar 1.000 Euro im Jahr. Okay, gut. Ich schaue noch mal kurz in den Chat, aber ich glaube, da ist jetzt zum Thema Software waren jetzt keine Fragen mehr offen. Genau, ein paar Sekunden kostenlos. Ja, da kann man das mal ausprobieren. Das, genau, zum Ausprobieren. Ja gut, ich glaube, dann könnten wir schon weitergehen zu unserem dritten Blog, den wir uns noch vorgenommen haben für heute, nämlich der mhm. Blick in die Zukunft. Genau, also die... Der Blick in die Zukunft ist ja immer nicht ganz, nicht ganz einfach, aber, aber ich glaube, was, was schon auch, auch kommen kann, sind, sind dreidimensionale Online-Räume für die, für die Live-Bildungsarbeit, für, für die synchrone Zusammenarbeit. Und, und dieses Dreidimensionale kann, kann abgebildet werden, entweder durch Virtual Reality oder durch Augmented Reality. Und, und klar ist wahrscheinlich auch, dass, dass, dass bei diesem Thema VR und auch AR wird künstliche Intelligenz eine, eine große Rolle spielen. Und ich möchte gerne dort ein, ein Beispiel zeigen. Vielleicht kennen einige schon die Plattform Spatial.io. Die lässt sich sehr weitgehend äh, tatsächlich kostenlos nutzen und, und die bietet wirklich ein, ein, ein cooles erlebnis also wenn ich da in, in so eine party reinschaue <lacht> da ist da ist wirklich party drin ja das ist also eignet sich jetzt nicht wirklich dann vielleicht für, für, für, für Bildung. Aber da, da sind viele Leute und da, da spielt Musik und das ist irgendwie coole, äh, ups, sogar das Swimmingpool, Wahnsinn. Oh, oh Gott, jetzt komme ich nicht mehr raus. <lacht> Aber man, man sieht schon, man sieht schon, dass da irgendwie Partystimmung ist. Ja. Keine Ahnung, wie ich da wieder rauskomme aus dem Becken. <lacht> das, ist ja, das ist ja sehr lustig. Aber ich wollte, ich wollte ja dann alle in den, in den eigenen äh, selbstgestalteten Raum einladen. Und, und gerade das, das Selbstgestaltete kann, kann ja für die Erwachsenenbildung ein, ein interessanter Aspekt sein, dass, dass die Lernenden ihre Lernumgebung selbst gestalten können. Vielleicht auch deshalb, weil ja Zoom eigentlich kaum gestaltbar ist. Das ist ja sehr... Sehr fix, sehr fix vorgegeben. Und so habe ich mal versucht, eine, eine, eine Galerie äh, zu, zu gestalten, in die, in die ich jetzt dann auch gleich alle, alle einladen werde, aber, aber noch mit, mit kurzen Vorbemerkungen. In, in dieser Galerie ist untergebracht äh, künstlich generierte Bilder oder sind untergebracht künstlich generierte Bilder von mir. Es ist aber auch untergebracht oder ausgestellt. Könnte man besser sagen, da stoppe ich noch mal kurz. Ein, ein, ein Bär, das ist mein Teddybär, den ich seit ein, ein paar Jahrzehnten äh, mittlerweile habe, also ein, ein dreidimensionales Objekt. Und, und den habe ich, hab ich eingescannt mit dem, mit dem Smartphone. Also wer Lust hat, sowas auch zu machen. Die, die App, ich stelle das mal einfach in den, in den Chat, heißt, heißt Polycam, ist, ist kostenlos. Und, und damit kann man so auch ganze Räume einscannen. Also ich habe dann auch mein, mein Büro eingescannt. Und, und dann kann man tatsächlich auch in, in mein Büro rein. Also ich habe äh, ja als, als AR-Raum. Aber mit, mit kleineren Objekten geht es besser wie dem Bären. Und jetzt kann man also... Dann hier reingehen und, und sich den, den, den, alten Bären von, von, allen Seiten auch, auch ansehen. Und, und, wer Lust hat, kann, kann auch den, den QR-Code dazu einscannen und, und hat dann den, diesen alten Bären als, als Augmented Reality Objekt auf dem eigenen Schreibtisch. Vielleicht mag das mal jemand probieren. Für alle, die das nicht probieren, da ist, ein, da ist ein, ein Foto von mir, wo ich den, den Bären in der Hand halte. Und was mich an dem Thema auch so fasziniert ist, das sind auch Fotos von mir und, und das, das eine war nur in schwarz-weiß, aber beide, beide Fotos sind eingefärbt mit KI. Und war auch irgendwie faszinierend, okay, ist vielleicht naheliegend, das, aber der hat die Farbe so genau getroffen, die Originalfarbe. Aber es war ursprünglich ein, ein, ein, ein Schwarz-Weiß-Foto. Schwarz David, jetzt gab es noch eine Frage im Chat. Und zwar, wie mhm. hast du die Bilder an der Wand ausgetauscht? Die, die Bilder kann man, kann man relativ einfach dann raufladen. Also man klickt auf die auf das Leere, auf, die, auf den leeren Bilderrahmen. Oder man geht hier auf Plus und dann, dann kann man Objekte, also ich kann hier einfach auch mal ein Weinglas reinstellen. Jetzt steht da so ein Weinglas vor mir. Und die Objekte kann man entweder vorauswählen oder man kann sie selbst erstellen, so wie du deine eigenen Bilder hochgeladen hast. Genau. Man kann also tatsächlich 3D-Objekte, die selbst erstellt sind, draufladen oder, oder Bilder, an die, Bilder an die Wand hängen. Das mit dem, äh, dem QR-Code habe ich nicht ganz verstanden. Das war mal eine Spur zu schnell. Mhm. Ähm, also ich kann diese eingescannten Objekte quasi zu mhm. VR-Objekten in meiner Umgebung machen oder sozusagen mir über den QR-Code hereinholen, oder? Habe ich das richtig mhm. verstanden? Genau, also über den, über den QR-Code mhm. kann man aus dem aus dem Bären ein Augmented Reality Objekt machen, mhm. das, das dann am eigenen Smartphone bzw. in der eigenen Umgebung zu sehen ja. ist. Ja. Hat es vielleicht okay. jemand geschafft? Hat's Noch nicht, geschafft? also ich war ein bisschen überfordert mit Mitschreiben und ja, Chat lesen. Okay, okay, okay. Ich, <lacht> ich habe geschafft. Im Chat, genau, ja, da gab es schon eine Meldung, dass der Bär am Smartphone ist. Ah, okay. Genau, ja. genau. bei mir hat es auch funktioniert. Ja, vielleicht ja. kann man da einen Screenshot machen, nämlich auch, wie, wie man den, den Bären dann auf, auf den eigenen Schreibtisch äh, setzen kann. Ja, also das kann das, kann das, das kann das Ergebnis sein. Genau, falls das jetzt für jemanden zu schnell ging, also es ging darum, dass David vorher einen QR-Code eingeblendet hatte und den kann man mit dem Smartphone abfilmen und dann erhält man das 3D-Objekt des Bären sozusagen auf dem eigenen Smartphone. Also man sieht ihn dann durch das Smartphone vor dem eigenen Hintergrund. Und ich glaube, da hat, das hat schon jemand da jetzt äh, geschafft und auch in den Chat gestellt. Ja. Genau, ich bin da sitzt begeistert. schon der Bär. Also, das ist vielleicht ein interessantes Bild auch. Um, ich bin begeistert. Das um nachzuschauen, ein, wie das dann ausschaut. David blendet es auch gerade ein. Das ist ein super Bild. Ja, der Bär und sogar noch mit mir. <lacht> Aber eben woanders. Und, und jetzt also die, die Idee, die Idee ist, dass, dass dieses, dieses 2D zu 3D wird und, und natürlich wird es noch, noch mal mehr 3D, wenn, wenn, wenn ich die, die virtuelle Umgebung auf dem Schreibtisch habe. Und, und das ist übrigens mit, mit Special IO auch möglich, dass das also nicht nur der Bär dann auf dem Schreibtisch ist, sondern andere Teilnehmende auf dem Schreibtisch stehen und, und ich mit denen auf dem Schreibtisch jetzt in, in Interaktion treten kann. Klingt ein bisschen verrückt wahrscheinlich jetzt noch, oder? Aber wir haben das wir haben das ausprobiert und es und funktioniert. Ich, ich müsste jetzt... Ich muss jetzt so ein Foto raussuchen. <lacht> Aber es gibt, es gibt Fotos und das ist lustig. Ja. Und im Chat ist jetzt auch ein Link äh, zu einem entsprechenden Blogbeitrag bei dir auf der Website, David, wo das auch ja. noch einmal beschrieben ist, wie du mit dem Bären da vorgegangen bist. Genau, da habe, da habe ich das. jemand im Nachgang nachlesen möchte. Super, vielen Dank, Gudrun. Da, da, habe, ich, da habe ich erklärt, wie das, wie das funktioniert. Da, da, kann man, da kann man das eben auch anschauen außerhalb, außerhalb des des VR-Raums. Also es, es ist vielleicht tatsächlich eben ein bisschen viel auf einmal, weil, weil das ist jetzt schon mal dreidimensional und, und, und ein, ein, ein, ein, ein, tatsächliches, ein tatsächliches Objekt. Und, und das Objekt kann eben jetzt auch noch vom, vom Bildschirm auf den Schreibtisch. Es sind ganz schön viele Ebenen, die dann da irgendwie sind, übereinander gelegt werden. Es sind viele Ebenen und, und jetzt der nächste Schritt ist jetzt, dass, dass wir da dass wir noch nach ein paar abschließenden Worten oder ich glaube wir sind jetzt relativ am Ende in den gemeinsam in den in den Raum äh, reingehen können und die die, die Bilder ansehen, aber, aber natürlich auch, das ist jetzt in dem Fall wichtiger, für, für einfach abschließende, ganz informelle Gespräche. Genau. Ich frage vielleicht vorher noch einmal in, der, in die Runde, bevor wir jetzt sozusagen den offiziellen Teil dann wirklich abschließen. Gibt, ist noch irgendetwas offen geblieben? Gibt es noch irgendeine Frage, die wir jetzt dem David noch stellen sollten, bevor wir dann sozusagen den offiziellen DigiTalk beenden und äh, uns gern informell noch im Raum treffen können? Falls es da noch irgendetwas gibt, wir haben noch ein paar Minuten Zeit, dann bitte gerne jetzt melden. Ich warte noch einen Moment ab. Genau, für alle, die das mit dem Bild auf dem Desktop jetzt noch nicht geschafft haben, also mit dem Bären, äh, vielleicht, Gunther, könntest du noch einmal die Anleitung reinkopieren zum Blogbeitrag von David, damit wir das auch dem, äh, eben dokumentiert haben. Äh, Ansonsten kommen da schon die Dankesmeldungen rein. Das heißt, ich würde gerne noch ein paar organisatorische Sachen anbringen, bevor wir dann wirklich so den offiziellen Teil beenden. Äh, ja, bedanke mich noch einmal ganz, ganz herzlich bei dir, David, für diese wirklich spannenden Einblicke der letzten 90 Minuten. Ich glaube, es raucht uns allen der Kopf, wenn wir wirklich jetzt viel Neues erfahren haben. Und die Meldungen im Chat bestätigen das. Äh, wie schon am Anfang gesagt, wir haben aufgezeichnet, wir werden die Aufzeichnung nächste Woche auf Erwachsenenbildung.at zur Verfügung stellen. Und ganz wichtig für uns wäre jetzt noch, wir haben auch einen Feedback-Link vorbereitet. Wir freuen uns immer ganz, ganz sehr, also wir freuen uns sehr über Feedback von Ihnen, wenn Sie uns sagen, wie es Ihnen gefallen hat. Und Gunther wird jetzt dann auch noch einen Link in den Chat posten. Genau, da ist er auch schon zu unserer Feedback-Umfrage. Da freuen wir uns sehr, wenn Sie sich einfach kurz Zeit nehmen. Äh, dann noch einen anderen Hinweis und zwar auf unsere nächsten Veranstaltungen. Da blende ich jetzt noch einmal kurz meinen Bildschirm ein. Ich hoffe, das funktioniert jetzt, weil ich da ein bisschen eine komische Anzeige jetzt in Zoom habe. Genau, Karin, der Ton war jetzt kurz weg. Ähm, ich übernehme an dieser Stelle einfach ganz schnell und Sie finden den Link zu den Webinaren auch im Chat mittlerweile. Genau, wir haben im Juni dann das nächste DigiCamp und jetzt werde ich noch einmal schnell ähm, die Seite aufrufen. Genau, die Karin hat auf der Folie eben das nächste DigiCamp am, am 21.06. Äh, drauf gehabt auf der Folie. Dann auch unseren neuen EP-MOOC 2023. Es wird heuer dann im Herbst ein neuer, also ab 19. September, ein neuer MOOC erscheinen äh, mit den neuen, neuesten Tools und auch dem aktuellsten zu Medienkompetenz, Bildungsmanagement, Formaten und digitalen zu Zukunftstrends. Und für alle, die äh, an Communities of Practice interessiert sind, gibt es auch unter mileno.at noch weitere Informationen dazu.